Wert YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute gibt es mal wieder ein Taktikvideo. Ich habe euch gesagt gehabt, falls ich mal irgendwann mal Elite hole, dann werde ich euch auf jeden Fall mal ein Taktikvideo hochladen. Und ich habe es endlich geschafft, also jetzt nicht letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende. Ich habe die gleiche Taktik auch wieder letztes Wochenende probiert. Wir standen zwischenzeitlich 17.1 und haben dann die Weekend League mit 19.5 beendet. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Wir standen 17-1 und haben die Weekend League mit 19-5 beendet. Wir haben einfach gefühlt, da ging gar nichts mehr. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Es war jetzt auch nicht so, dass es so krass gescriptet war oder so, sondern es ging einfach die besten Chancen der Welt nicht rein. Also wenn ein Kräuf die, die größten Chancen nicht macht, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Es war natürlich schade. Ich war da ein bisschen frustriert und habe dann auch nicht mehr weitergespielt. Ich denke, wenn ich weitergespielt hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt und hätte vielleicht auch noch Elite holen können. Aber um das geht es heute nicht, Wenn, denn ich will euch heute mal meine Taktik vorstellen. Ich habe zwar schon mal ein 442 video hochgeladen, das war eine Taktik, die ich damals gespielt habe, da war ich auch, die war auch nicht so verkehrt, aber mittlerweile durch die ganzen, ganzen Patches, die gekommen sind, FIFA verändert sich ja gefühlt jeden Tag, muss man halt auch mal eine Taktik updaten. Jetzt habe ich glaube ich genug geredet, ihr könnt gerne noch auf diesem Video einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und schreibt es gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsformation ist, mit welcher Formation ihr gerne spielt, weil vielleicht kann ich ja dann zu eurer Lieblingsformation ja auch mal eine Taktik hochladen. Die würde ich vielleicht mal ausprobieren, schauen wie die mir gefällt und dann kann ich die gerne euch auch mal ja, hochladen, wenn ihr mir eure Taktik mal in die Kommentare schreibt. So, jetzt aber genug geredet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Taktiken rein. Falls ihr mein Team nicht gesehen habt, so schaut mein Team aktuell aus. Ähm, auf jeden Fall ein sehr geiles Team, vor allem Smalling, eine absolute Maschine. Ähm, wir gehen mal in die Taktiken rein und zwar will ich heu heu euch heute meine 4-4-2-Taktik vorstellen. Also, im Prinzip hier so bei den allgemeinen Einstellungen, ist es nicht, also bei den Taktiken, ist jetzt nichts besonderes oder so ich glaube das habt ihr schon fast überall gesehen wir haben wir spielen bei der verteidigung ausgeglichen auf breite 5 und tiefe 5 im Offensivstil, also Offensivangriff spielen wir auch ausgeglichen mit breite 5 und spieler im strafraum 4 ecken und freischlüsse auf 2 also wie gesagt diese aufstellung ist halt eher nicht also ganz normal also komplett ausgeglichen wir sind jetzt nicht ziemlich ähm, wir stehen jetzt nicht ziemlich tief und wir stehen auch nicht ziemlich hoch. Also wir sind eigentlich echt komplett ausgeglichen von der Aufstellung her. Und wie gesagt, diese Taktik ist sehr, sehr gut gegen, gegen gute Spieler. Von der, von meiner Formation, von meinen Spielern her, wo ich, wen ich wo spiele, kann ich euch auch gerne sagen. Also wie gesagt, ich habe es schon in meinem letzten Video, wo ich euch das beste 300k Team vorgestellt habe, mal gesagt. Für mich ist es mega wichtig, dass man einen festen Sechser hat. Der zweite Sechser muss nicht mal so der krasse Sechser sein. Also muss jetzt kein Abräumer sein, sondern ich finde es sogar viel wichtiger, dass der zweite Sechser ein sehr guter offensiver Spieler ist. Bei mir ist es jetzt Rooney. Also Rooney hat an sich gar keine schlechten defensive Werte, aber er hat so krass gute offensive Werte. Also er ist ja normalerweise Stürmer. Und den spiele ich als zweiten Sechser, äh, auch in, mein, in dieser 4-2-Taktik. Ich werde euch dann auch gleich zeigen, was ich für Anweisungen auf Rooney habe. Aber für mich ist Rooney und Vieira so als meine Sechser. Neymar und die Tour auf außen und Ronaldo und Cruyff im Sturm. Kommen wir dann auch zu meinen Anweisungen. Ähm, ich fange einfach mal vorne an. Also vorne habe ich eigentlich nur defensive Verstärken gegeben. Ich finde es an sich sehr, sehr gut. Die arbeiten sehr gut zurück und auch in der Offensivbewegung machen die sehr gute Laufwege. Dann außen haben wir nur für Flanken in den Strafraum. Das finde ich sehr, sehr gut, gerade wenn man, wenn man von außen kommt, dass die Stürmer, also die Flügelspieler, dann auch in den Strafraum reinlaufen. Und man die Chance hat, von außen mit einem r 1 ball den Ball flach und hart in die Mitte zu spielen, sodass der andere auf der anderen Seite den Ball verwerten kann. Genau, dann kommen wir zu meinen Sechsern. Also gehen wir mal gehen wir kurz zu Viera. Viera kriegt hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Wie gesagt, das ist für mich der defensivere Sechser. Und der offensivere Sechser kriegt am Strafraumrand bei Flanken alle Freiheiten und Mitte abdecken. Und glaubt mir, das ist richtig, richtig gut. Ihr habt halt einen Spieler mehr in der Offensive. Wenn ihr jetzt hier auch noch den zweiten Sechser hinten bleiben bei Angriffen gebt, dann, ist er halt, dann spielt, habt ihr nur vier offensivere Spieler eigentlich vorne und so habt ihr fünf und habt halt einen mehr und könnt halt, habt halt deutlich mehr Anspielstationen dadurch und auch könnt euch deutlich mehr Möglichkeiten schaffen. Und dadurch, dass Rooney halt auch wirklich äh, bei mir auch, er schießt halt extrem viele Tore, weil er halt so oft offensiv dabei ist, deshalb empfehle ich euch gerade auch diese Formation und diese Anweisungen. Genau, dann kommen wir kurz zu meinen Außenverteidigern. Die haben nur hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend, ähm, das geht eigentlich auch ziemlich gut. Innenverteidiger und heute haben keine Anweisungen. Ja, Leute, und das war es eigentlich schon. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich, ich glaube, das Besondere hier an dieser Taktik ist, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen das genauso spielen, aber der zweite Sechser ist, wie gesagt, bei mir dieser offensivere Sechser, der halt auch nochmal alle Freiheiten bekommt und auch vorne, im also am Strafraumrand halt auch nochmal da ist. Und wie gesagt, bei mir, ich kann, euch, ich kann euch mal kurz zeigen, Rooney ist halt offensiv auch da oft dabei. Er hat in 167 Spielen 63 Tore und 77 Vorlagen. Also er sammelt sich einen Scorerpunkt nach dem anderen. Ich, hab, ich benutze jetzt seit der letzten Weekend League, habe ich jetzt die App Foodtrack benutzt, um mal zu checken, wer bei mir sehr gut performt in der Weekend League. Bei mir war es halt Cruyff und Ronaldo waren halt abartig gut. Und Rooney war halt auch sehr, sehr gut, weil Rooney extrem viele Vorlagen, also er hat sehr, sehr viele Tore vorbereitet. Und Wie gesagt, ihr könnt ihr mal hier seine Werte anschauen. Er hat sehr, sehr gute Werte, also mit 90 Physis, 91 Dribbling, er hat 71 Def. Ähm, aber das reicht vollkommen aus. Also wie gesagt, ihr könnt auch ein Bruno Fernandes und De Bruyne oder sonstiges spielen. Also einfach jemanden, der halt auch offensiv sehr, sehr stark ist. Und in dem Sinne, Leute, bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen auf diesem Video, falls euch diese Taktik weitergeholfen hat. Und wie gesagt, vergesst ihr auch nicht, in die Kommentare mal reinzuschreiben, was eure Lieblingsformation ist, dass ich vielleicht auch für eure Formation, also für eure Lieblingsformation, auch ein Taktikvideo hochladen kann. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao ciao.